Klappe und Action. Was war das? Keine Ahnung. Wollen wir Nachschauen gehen? Ja, oder? Ja. Wollte äh, schon nichts Schlimmes sein. Eric? Ja. Was hast du die hingestellt? Äh, nicht, dass ich wüsste. Die rauchten. Was? Ähm. Hat jemand rumgeguckt? Hallo, ist da jemand? schnell Take-Klappe und Action. Du hast du mich schon wieder verarscht, Nick. Wie hätte ich das machen sollen? Ich war die ganze Zeit bei dir. Du hast immer eine Möglichkeit. Ja gut. Äh, siehst du irgendwas? ähm... ähm ganz langsam zurück. Ja. Nein, das ist nein. Ich hab gesagt, ihr sagt sag nichts. Ja, aber die Aufnahme. das das können wir dann rausschneiden. Siehst ähm, du irgendwas? Ja, Mit! Ähm. Und jetzt? Take, Klappe und... Action! Glück dass wir den Schotten von meinem gefunden haben. Ja. Sonst hätten wir auf dem Boden fallen müssen. Ja. Take, Klappe und Action! Ein Glück, dass wir die Höhle im Bett gefunden haben, sonst hätten wir auf den Boden fallen müssen. Jo. Take, Klappe und Action! Du hast recht, Nick. Ich hab immer recht. So und deine Ja, Brosche. so. Doch, war er. Du... Jetzt. Take, Klappe und Action! Hast du, in die, Moment, die, die du, Take, Hast du in die Schlafsäcke gedacht? Moment, welche Schlafsäcke, die du mitbringen solltest? Take-Klappe und Action. Hast du nicht die Schlafsäcke gedacht? Moment, welche Schlafsäcke, die du mitbringen Das haben wir ausgemacht? Wir können auf dem Boden pennen. Take-Klappe und Action. Hast du an Schlafsäcke gedacht? welche Schlafsäcke du mitbringen solltest. Oh. Take, Klappe und Action. Oh Gott. Take, Klappe und Action. Take, Klappe und Action. Take, Klappe und Action. Hast du es gehört? und Action. Ah. Ähm. Hallo? Klappe. Hallo? Ist da irgendein? Ja, da ja. äh, sind Sie? Ist jemand? Ja, auf los! Ja, ja, wir Sie? Sollten wir uns verpissen?